Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und ich zeige euch heute ein neues Video, nämlich eine ganz leckere und leicht zu machende Pistazienmilch. Die macht man aus solchen Pistazien. Geht relativ einfach, schmeckt fantastisch lecker und wie es geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also die fertige Pistazienmilch. So schaut die aus, richtig schön grün. Ihr könnt natürlich auch mehr Wasser noch dabei geben. Dann wird es natürlich ein bisschen dünner, auch vom Geschmack her. Aber so in dieser Konsistenz mag ich es ziemlich gern. Okay, wenn ihr es nachmachen möchtet, hier unten drunter sind die sehr einfachen Zubereitungsschritte und natürlich auch die Zutaten. Und wenn ihr sonst Fragen oder Rückmeldungen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@ veganik.de Dann war es das für heute. Bei mir gibt es leckere Pistazienmilch und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!